Mann, das ist jetzt schon Warum fährt man denn mit dem Fahrrad vor dem Lkw? Da, da, da muss man doch ein, ein Ei am Wandern haben. Wie kann man nur so dämlich sein als Fahrradfahrer? Wirklich? Ich sehe dich nicht, du Eierbär! Bist du bescheuert oder was? Du hast doch was genommen, oder? Dann würde ich kotzen direkt wieder in den Teller rein. Äh die haben ja die gelbe Linie auf der, der, der Grasen habe ich gemalt, oder was? Jetzt fahr doch mit deiner Scheißmauer. Ich hab den Hobel vergessen. Ich Idiot. Die macht das ja ständig. Die ist doch nicht ganz dicht. Stand hier unten das scheiß Auto. Komm ich da dran vorbei. So, meine liebe Freunde, ich habe, ich habe äh, mal ganz schnell, ich habe ja versprochen, dass ich noch ein Video zusammenstülpe, habe ich versprochen im Livestream. Halte meine Versprechen. Ähm, hab was zusammengedödelt, habe sogar das Intro aus dem YouTube-Kanal YouTube rausgekopiert und hier eingefügt und boah. Nee, äh, meine Freundin, das ist teilweise, falls mich jemand auf TikTok äh, noch, äh, noch da zuschaut, sind das teilweise Videos aus TikTok. Ähm, und so und äh, aber ich hoffe ich hoffe es gefällt euch trotzdem weil ich kann ja nicht so schneiden wie Buchi ne? ich habe äh, die größte mühe voller klausi power habe ich hier gegeben so äh, hoffe ihr habt spaß und schaut euch an ich habe die endmusik auch nicht mehr die ich sonst immer früher hatte alles weg alles weg aber ich denke ich denke es ist trotzdem sehenswert Mir das mal bitte. Das war jetzt ein super Beispiel für dieses Abbiegen. Wieso man da so nach außen fährt? Weil man im Spitzenwinkel in die Kurve reinfahren will? Was geht da in der Hand ab? Ich meine, er kann das ja gerne so machen, da. Da ja, ist mir das ja egal. Das zieht da zieht er über die Sperrfläche. Aber das machen die ja dann, wenn die links abbiegen, genauso. Und ich bin dann rechts neben dem. Und auf einmal zieht er dann rechts rüber, um links abzubiegen. Das ist völlig cool. Völlig. Jetzt wissen, dass ich nicht los war. Kleid durch! Alter, die hat ja drauf. Da Mio, ey! Das ist der Traum eines jeden Lkw-Fahrers. So ein Fahrradfahrer. Der hätte die Beine weggeholt. Oh, schade, den habt ihr gar nicht gesehen. Das war ja wieder eine geile Aktion. Oh, schön. Das bei mir bei ist da auch wieder Abstand da halten. Da könnte ich, ja, ne? Dann... weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Ich, ver ich verstehe das nicht. Das ist einfach mein Problem. Muss man dann so viel Toleranz aufbringen, um hinter den her zu eiern? Oder ist man völlig intolerant? Oder ist der einfach intolerant, weil er einfach rotzfrech weiter auf der Straße fährt? Ohne Rückstrahler, ohne alles, aber da brauchen wir ja sowieso nie. Ich, ich, ich habe ja eine Vermutung, warum die das machen. Ich bin ja kein, ich setze mich ja nie auf so einen Hugel drauf. Auf so einen Arschritzenspalter. Äh, aber ich glaube, die machen das, weil die, weil die nicht so nach vorne gucken können. Und denen ist das einfach zu gefährlich oder zu anstrengend, ähm, hier auf den Radwegen zu fahren. Weil da kann ja jemand was entgegenkommen oder sonst irgendwas. Und die können nicht permanent nach vorne gucken. Die gucken immer nur ab und zu nach vorne. Ich glaube, das ist so meine Theorie. Yes. Fahr noch in die Wiese, da gibst du da runter, du Blödmann! Ich kann bremsen, ich fahr die nicht drauf. Ich, oder was? Auf der rechten Seite stehen, weil hier vorne ist auch blöd, weil hier die Straßenbahn noch fährt. Da müssen die immer über die Gleise, die Autos. Äh, Sascha, kann ich hier nicht links abbiegen und dann hier lang oder ist das gesperrt da drüben? Gesperrt, das ist quasi Einbahnstraße, weil das habe ich gestern auch gemacht. Ich bin links gefahren, habe mich gedreht und dann komme ich nur links wieder rum raus. Nein, nein, du musst wirklich einer der Ehrenrunde fahren. Wenn wieder ein anderer Lkw da ist, stehe ich ja wieder hier. Zwei passen auf jeden Fall rein. Also der Uno, der war eben vier Wunden. Vielleicht hörst du den gleich auch noch vor, aber zwei passen ja rein. Ich weiß ja auch gar nicht, wie viele noch kommen. Weil ich weiß, die Nicole, die hier auf dem Plan steht, die kommt schon mal nicht. Ja, aber äh, was jetzt, ob man Subunternehmer kommt oder was. Alter, also, da steht ein Auto da also, bleiben, ich hätte. Das... Was steht wohl? Auto um links, guck mal, es zieht die gerade im den Radlader raus. Achso, deshalb ist hier so... <lacht> geil. <lacht> der hat äh, nicht einsehen wollen, dass da Einbahnstraße ist. Also, da kannst du natürlich auch lang fahren, Uwe, da kommst du wieder kurz. <lacht> <lacht> Das, das, das, das So, jetzt muss ich den, den Tunnel nämlich aufnehmen. Das ist gut. Ja, da musst du auch oh, Gas geben. Meine Fresse, ey. du bist doch nicht ganz sauber oder du blöder Pisser, ey. Blöden Affen, ey, sich morgens hier selber das Leben kaputt machen. Blöder Pisser, Alter! Du Scheiße! Ach du Scheiße! Jetzt mal! wollte doch nur abbiegen, meine Freche. Das magst du gar nicht. Nicht blinken? Hältst du an? Was jetzt? Junge, Junge, Junge, Junge! Da kriege ich ja schon wieder gleich ein Herz, Kasper, Alter! Was war denn das jetzt für eine Scheißaktion? Einfach nur mal... Wollt ihr ja der Postbote noch mal Arsch gucken? Oder was? Jetzt kommt der ja nicht dran vorbei. Der hinter mir, der LKW, macht das genauso. Alter, Alter, ey. Hör mal, läuft's bei dir oder was? Du bist doch nicht ganz dicht, Alter. Jetzt auf eine schöne Bremsspur dahingelegt. Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, Junge, Junge. Ey. Hä? Super. So muss das sein. Sehr schön. Da hat es jemand verstanden. Obwohl die schon vorher Blickkontakt, aber die hat mich wahrscheinlich nie gesehen. So muss das sein. Und nicht einfach rüberlatschen. Ja, das steht ja. Obwohl die sogar vorgegangen ist. Und dann noch, also die hat ja alles, das war ja, das, war ja, das kannst du in einem Lehrvideo, kannst du das machen.